Ist es Ihnen auch schon einmal passiert, dass Sie Dinge zweifach gemacht haben? Dass Sie plötzlich festgestellt haben, an dem Thema, da haben wir doch vor drei Jahren schon mal gearbeitet, warum wusste das keiner? Dann fehlt Ihnen vermutlich Projektmanagement. Meine Aufgabe im Projektmanagement sehe ich darin, Abteilungen und Bereichen, die nicht Fertigung, nicht Produktion, nicht Entwicklung sind, die Systematik des Projektmanagements nahezubringen. Dabei versuche ich, das Projektmanagement so einfach wie möglich zu halten. Dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keine Angst davor haben. Einfache Dokumentation, schnell eine Übersicht bekommen, das ist mein Ziel. Und dabei setze ich natürlich heute auch die Elemente des agilen Projektmanagements ein. Das heißt, damit sie lernen, was muss ich denn tun, wenn sich Situationen verändern. Damit ich schnell reagieren kann ein wesentlicher teil in meinem training besteht darin die vorbereitung auf diese projekte intensiv und sauber zu machen risiken analysieren schauen welche ressourcen habe ich wer sind denn meine auftraggeber was will ich wirklich erreichen und dann kann ein projekt auch gut starten und das controlling wie gesagt so einfach wie möglich gerne komme ich zu ihnen erläutere ihnen wie ich das mache denn ich weiß, meine Kunden sagen immer, das war toll, jetzt endlich habe ich einen roten Faden und weiß, wie ich eben die Dinge so aufbereite, damit ich nichts mehr doppelt mache. Ja, viel Erfolg bei der Führung und bei Projekten. Ihr Michael Notstorft, die Kunst des Führens.